Das Leben von Dr. Otto Max Hecht, Alumnus der Universität zu Köln, der vor der NS-Verfolgung in das spätere Gebiet Israels floh. Anhand dieses Videos sollen Einflüsse komplexer Strukturen auf individuelle Lebensläufe sichtbar gemacht und individuelle Geschichten erzählt werden. Hier werden Stationen der individuellen Biografie Dr. Hechts benannt, und in historischen Kontexten verortet. Eine komplexe Struktur, die auch Otto Hecht betraf, ist die Aberkennung der Doktorgrade als Teil der systematischen Verfolgung von Jüdinnen und Juden durch das NS-Regime. Zu diesem Thema entstand bereits ein Podcast im Rahmen des Projekts »100 Jahre Alia« von Alumni der Universität zu Köln – »Geschichten der Einwanderung nach Israel«. Darüber hinaus können Sie Porträts zu weiteren Alumni der Universität zu Köln auf der Homepage von SchoolisOpen 4.0 finden. Folgen Sie dazu einfach dem QR-Code oder dem Link. Otto Hecht wurde 1905 in Köln geboren und verbrachte seine Kindheit in Köln. Weitere Details zu Otto Hechts Kindheit sind uns nicht bekannt. 1923 absolvierte Otto Hecht sein Abitur. Anschließend begann er ein Studium in Köln, welches er nach zwei Semestern für eine Kaufmannslehre unterbrach. Ab dem Sommersemester 1928 nahm er sein Studium wieder auf und studierte an der Universität zu Köln Geschichte, Geographie, Geologie, englische Philologie, Philosophie, Psychologie und Pädagogik für das höhere Schulwesen. Sein erstes Staatsexamen legte er am 25.07.1932 ab und trat im Oktober den Vorbereitungsdienst als Studienassessor an dem Dreikönigsgymnasium am Türmchenswall an. Am 21. September 1933 wurde Otto Hecht aufgrund des sogenannten Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 entlassen. Dieses veranlasste alle Beamten nicht arischer Abstammung in den Ruhestand zu versetzen. Die Entlassung aus dem öffentlichen Dienst zeigt, wie Otto Hecht von Antisemitismus in seinem Alltag betroffen war. Nach seiner Entlassung arbeitete Otto Hecht von 1933 bis zum 15. Oktober 1934 unter anderem Namen an der Jaffnem, dem einzigen privaten jüdischen Reformrealgymnasium im Rheinland. Dort durfte er aufgrund seines nicht abgeschlossenen Referendariats nur inoffiziell beschäftigt werden. Am früheren Standort der Jaffne befindet sich heute der Lern- und Gedenkort Jaffne, dessen Interesse es ist, die Geschichte der Schule lebendig zu halten. Am 22. Januar 1934 meldete sich Otto Hecht zur Dissertation an. Dieser wurde am 23. März stattgegeben. Das Thema seiner Dissertation in Geschichte lautete Bühles Memoiren und die Daily Telegraph-Affäre. Sie ist Teil des Bestandes der Bibliothek der Universität zu Köln. Am 5. Mai 1934 erhielt er die Einladung zur mündlichen Prüfung am 12. Mai. Aufgrund der zunehmenden Verfolgung durch das NS-Regime und des immer stärker spürbaren Antisemitismus in Deutschland entschied sich Otto Hecht noch im selben Jahr aus Deutschland zu fliehen. Religiöse Gründe und die Vision eines freien israelischen Staats bewegten Otto Hecht am 5. November 1934 zur Migration in das britische Mandat Palästina, statt wie einige seiner Geschwister in die USA einzuwandern. Im Jahr 1938 beantragt Otto Hecht die Einbürgerung. Über seine Gründe können wir nur spekulieren. Vermutlich war ihm wie tausenden anderer Jüdinnen und Juden durch das Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit vom 14.07.1933 die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen worden. Am 11. November 1938 erhält er die Einbürgerungsurkunde. Otto Hecht heiratete Rachel, geborene Heymann, welche parallel in das britische Mandatsgebiet migriert war, und gründete mit ihr eine Familie. Er arbeitete Zeit seines Lebens als Lehrer. Im Jahr 1993 verstarb Dr. Otto Hecht in Jerusalem. Durch die frühzeitige Flucht gelang es allen Familienangehörigen von Dr. Otto Hecht, dem Massenmord zu entkommen. Jedoch ist das kulturelle Trauma, das seine Familie erlitt, bis heute spürbar. An den besonderen Feiertagen erinnert seine Familie an die Opfer des Holocaust. Otto Hecht sprach nie mit seiner Familie über seine Kölner Erlebnisse und Erinnerungen. Das Phänomen des Schweigens ist typisch für die Überlebenden des Holocaust. Ich danke Otto Hecht, Sohn und seiner Enkelin vielmals, dass sie ihre Familiengeschichte mit mir geteilt haben. Am Beispiel der Geschichte von Dr. Otto Hecht können die Vielfalt der Erinnerungen von Jüdinnen und Juden und die Einflüsse komplexer Strukturen auf individuelle Biografien sichtbar gemacht werden.